Guck mal, ob ich den Affe treffe Ja, Volltreffer! Naja... Warte, voll ans Ohr! Die Chromkorkenpistole, Die KKP 1. Genau, die KKP 1. Die gibt es in verschiedenen Farben. Na, schwarz und grau, glaube ich. Los. Na, rot rot und grau natürlich. Achso, viel Spaß. Ja, Rico sitzt hier schön in den ganzen Tag hier und trinkt gerne ein Zelt Bier, damit wir jeder zum Schießen haben. So, also normalerweise, da ist ja wohl klar, ähm, so sieht die aus. Und dann nimmt man hier an und normalerweise so. Ja, aber da muss man noch vorher oh, spannend Direkt versagt, ja. Vorher spannen, hier ist so ein hier, Den zieht man runter. Okay, Spanner. Hier. entweder einhändig oder beidhändig. Und dann halt so geladen. Entsichert, äh, ist ja halt klar. Und dann, äh, ah, nicht getroffen. Aber Müller gemacht hier, wunderbar. Boah, was ist das, das ja. neben, ja. Schon wieder. Sag mal. Ansonsten ist die natürlich äh, zu nahezu 100% präzise. Das ist ja wohl klar. Hier können wir den Korn immer nach vorne. Ah, jetzt. Ja. Du kannst es nicht einfach so hinstecken, jedenfalls. Also, wenn ich das so mache. Dann treffe ich auf jeden Fall. Geht doch. Ah, ja, doch, liegt an mir. Ja, yeah, baby. Klar liegt er an mir. Da, nee, das kann ja nicht sein. Das ist ein ähm, 1A-Produkt. Mal, wenn ich das so mache. sowas, Amazon? Zumindest gibt es das hier unter dem Video in der Beschreibung. ist hm. so auf jeden Fall ein kleines, spaßiges Spielzeug für, für Männer. Gut. Gut, das war das Himmelfahrts special Hier wird gebracht. Was ist das denn? Alter, zeig mal. Da äh, gibt es aber richtig eklige Zeug, ne? Das wird aber ein extra Video. Genau, you das know, kommt ja das nächste Mal. Bis demnächst.